Herzlich willkommen bei ja, Jan und Maxi. Heute, weil ja Ostern fast ist, haben wir für Anfangs was vorbereitet und zwar das, das perfekte Türchen zu uns für Da waren wir jetzt schon mal angekommen. Und dann noch das. Und das Wichtigste sind die möbel Okay, das war's auch schon. Also, um es jetzt zu, ähm, ja, nochmal genauer zu beschreiben. Wir haben hier den Rosterhasen, die milka die Dann noch Milka-Loo. Milka action -Brain. Und nicht zu vergessen, Maxin. Maxi. Maxi, wo bist der. Sehr Döffel, Eier. Ja und noch irgendwas von rechts. So sehen die aus. Ja, sehen die aus. Dann haben wir noch etwas sehr leckeres. Und zwar das Osterhäschen. Osterhäschen. Sehr, sehr lecker. So. Und dann, Bitte, das Ostern ist zusammen. Ihr könnt einfach ein Karton nehmen oder ein Schälchen. So da vielleicht noch so ein bisschen getrocknetes Gras rein oder so. Dann nehmt ihr einfach, Wenn es für eine Person ist oder für eure beiden Eltern. Dann tut ihr ein oder je nachdem zwei. Vielleicht macht ihr auch zwei Einzelne. Die, die Häschen rein. Ein Käse dann weiter nach vorne, das andere nach hinten. Und dann kommt hier noch so, dass ich hier so Küsschen in der Mitte äh, Vorne tut ihr dann einfach so Milchkalumine. Dann nehmt ihr <lacht> so <in> den einen an <lacht> äh, Und das dann das hier alles. Macht das da rein. Dann die Blöffleier. Und damit es auch schon viel besser aussieht, schüttet hier vorne die I Love ja, So das das sieht es dann auch aus. Ja. So. Ist auf jeden Fall auch reichlich zu füllen. Das war's dann jetzt schon mit dem Video. Und wenn ihr Interesse habt, was mit dem Rest passiert, dann machen wir noch eine oster challenge mit Essen. Es ist also eine Doppelchallenge in einem drin und das machen wir jetzt mit dem Rest. Klickt einfach auf den Bildschirm, wenn ihr es nicht verpassen wollt und wenn ihr es ansehen wollt.